Bist du gesetzlich krankenversichert, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Denn heute zeige ich euch, wie das duale System gesetzliche Krankenversicherung und private Krankenversicherung unsere Gesellschaft spaltet. Am Ende zahlen nämlich gesetzlich Krankenversicherte drauf, damit sich einige wenige privat versichern können. Momentan hören wir aus der Medienlandschaft immer wieder hier und da vereinzelt, ja, Corona kostet uns sehr viel Geld. Corona kostet unser Gesundheitssystem sehr viel Geld. Es könnte durchaus sein, dass wir gesetzlich Versicherten in Zukunft mehr für die Krankenversicherung zahlen müssen. Aber sollte es wirklich einmal so weit kommen, dürfen wir uns das nicht gefallen lassen. Denn wir leisten uns schließlich auch ein duales System. Das heißt, eine gesetzliche Krankenversicherung und eine private Krankenversicherung gleichzeitig. In die gesetzliche Krankenversicherung, die ja nach dem Solidaritätsprinzip funktioniert, das heißt, alle zahlen ein, alle haben etwas davon, zahlen eben nicht alle ein. Rund 11 Prozent der Krankenversicherten in Deutschland, das sind ungefähr 8,7 Millionen Menschen, sind privat krankenversichert. Der Rest, 73 Millionen Menschen, sind gesetzlich krankenversichert. Wer ist alles krankenversichert? In erster Linie sind das Beamte, was ziemlich merkwürdig scheint, denn es sind ja Staatsbedienstete. Aber dazu komme ich gleich. Es sind Angestellte, die einen gewissen Betrag verdienen. Das sind momentan über 62.550 Euro brutto im Jahr und Selbstständige. Eine Bertelsmann-Studie fand bereits 2020 heraus, dass sich in erster Linie wohlhabendere Menschen privat krankenversichern. Gut, ist ja auch irgendwo klar, wenn beispielsweise für Angestellte es eine gewisse Grenze gibt, eine gewisse Hürde, dann muss man entsprechend viel verdienen. Aber hier zeichnet sich ja schon ein gewisses Ungleichgewicht ab, worauf ich später noch zu sprechen komme. Wie bereits erwähnt, ist es sehr merkwürdig, dass sich ausgerechnet Beamte privat versichern lassen. 85 der Beamten sind privat versichert und ich selbst war einmal Beamter. In meiner Zeit als Referendar am Gymnasium musste ich mir überlegen, welche Krankenversicherung passt zu mir? Was soll ich abschließen? Privat oder gesetzlich? Im Prinzip war die Frage schnell beantwortet. Alle redeten auf mich ein und alle wollten mich davon überzeugen, dass ich mich unbedingt privat versichern lassen soll. Denn gesetzlich würde mich teurer kommen, ich als Beamter habe damals von 50 Beihilfe profitiert. Das heißt, egal was ich gesundheitlich bezahlen muss, wenn ich die Krankenversicherung bezahle, aber auch wenn ich dann Medikamente, Behandlungen bezahle, bezahlt immer der Staat auch noch die Hälfte mit, wenn ich mich privat versichern lasse. Also gibt es da überhaupt keine Diskussion, überhaupt keine Frage, warum sollte ich mich gesetzlich versichern lassen, wenn ich mich privat versichern lassen kann und am Ende, wie wir alle wissen, es ist eine Zweiklassengesellschaft, werde ich meist besser behandelt in der privaten Versicherung. Und was sollte ich da lange überlegen? Für meinen Tarif habe ich ungefähr etwas mehr als 100 Euro bezahlt und war dann komplett krankenversichert. Denn gerade für Beamte gibt es spezielle Tarife, die das Ganze noch interessanter machen. Und damals habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, was das letzten Endes bedeutet, wenn ich mich privat versichere. Und jetzt kommt's. Bitte mitdenken. Das ist absolut krank und pervers, dass sich Beamte überhaupt privat versichern lassen können. Denn sie sind ja Staatsbedienstete, sie arbeiten für den Staat. Also sollten sie ja auch eigentlich automatisch beim Staat versichert sein. Alles andere ergibt doch keinen Sinn. Was wir jetzt machen, ist absolut krank und pervers. Wir alle gehen arbeiten, kaufen ein, zahlen Steuern. Und diese Steuern werden natürlich dafür genutzt, Beamte zu bezahlen. Beispielsweise Lehrer, aber auch Politiker, Bundestagsabgeordnete zum Beispiel. Und dann gehen diese Leute her, nehmen dieses Geld von uns, vom Steuerzahler und bezahlen damit dann milliardenschwere Versicherungskonzerne. Absolut krank, absolut idiotisch. Und da sie ja noch Beihilfe bekommen, irgendwo zwischen 20 und 50 Prozent, je nach Position, zahlen wir ja nochmal drauf. Wir zahlen also als Steuerzahler die Beihilfen, was auch immer dann Medikamente, Versicherungen und so weiter kosten, plus dann... Das, was der Beamte selbst bezahlt für die Krankenversicherung. Absolut idiotisch. Wir zahlen doppelt und dreifach, damit die sich privat versichern lassen können. Das Geld könnten wir ebenso gut behalten und tatsächlich in die gesetzliche Krankenversicherung stecken. Denn, und das ist ganz wichtig, private Krankenversicherungen sind doch sowieso teurer. Sie haben beispielsweise auch deutlich höhere Verwaltungskosten. Und allein an diesem Beispiel sehen wir schon, wir als Gesellschaft, vor allem aber wir, die gesetzlich Versicherten, die gesetzlich Krankenversicherten, zahlen drauf, damit sich einige wenige, meist Gutverdienende privat versichern lassen können. Aber auch Angestellte können dieses duale System für sich ausnutzen. Einfaches Beispiel, Paar mit Kindern. Er oder sie verdient entsprechend gut und kann sich privat krankenversichern lassen. Diese Person lässt sich also privat krankenversichern, aber da sie Kinder haben, bleibt die andere Person, die weniger verdient, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Warum? Ganz einfach und hier kann man den Staat wieder gut bescheißen. Gesetzlich Krankenversicherte müssen nichts für ihre Kinder dazu zahlen. Kinder sind automatisch krankenversichert, wenn Mutter oder Vater gesetzlich krankenversichert ist. Also auch wenn sich finanziell gesehen beide privat versichern lassen könnten, bleibt der andere trotzdem in der gesetzlichen Krankenversicherung. Einfach nur, damit die beiden nicht für jedes einzelne Kind in der privaten Krankenversicherung bezahlen müssen. Wir alle zahlen also sowieso für die Kinder mit in dieser Gesellschaft. Das ist ja gar kein Thema. Aber wir zahlen auch für die Kinder mit, deren Eltern sich im Prinzip eine private krankenversicherung leisten können, tun es aber nicht, damit sie den Staat im Prinzip ausbeuten können. Tja, und der Staat sind wir. Wir alle bezahlen im Prinzip und wir sollten auch alle was davon haben. Und noch ein Punkt, den Privatversicherte sehr gerne vergessen. Sie haben im Prinzip relativ günstige Konditionen, weil es die gesetzliche Krankenkasse überhaupt gibt. Gäbe es die gesetzliche Krankenkasse überhaupt nicht, gäbe es die Einmischung des Staates nicht, wenn es zum Beispiel um Medikamente geht und Behandlungen und die Preise dieser Dinge, dann hätten wir wahrscheinlich solche Zustände wie in den USA, dass beispielsweise die Krankenversicherung auch mal 1.000 Euro im Monat kosten kann und alles zusätzliche, was man so benötigt an Behandlungen und Medikamenten, trotzdem noch zusätzlich etwas kostet. Also profitieren Privatversicherte auch deutlich von der gesetzlichen Krankenversicherung. Diese Verbindung wird aber selten gemacht, ganz selten wird darüber nachgedacht, hey, eigentlich habe ich die Vorteile auch davon, dass es diese Einmischung des Staates überhaupt gibt, denn sonst würde ich noch viel, viel mehr bezahlen müssen. Trotzdem kommt aber hier auch schon dieser kapitalistische Gedanke durch. Am Ende geht es nur um mich, um mich allein und mein Geld. Und ich bescheiße den Staat oder die gesetzlich Krankenversicherten so, wie ich will, damit ich am Ende besser dastehe. Es wird überhaupt nicht daran gedacht, dass diese Menschen, die den Staat so im Prinzip verarschen, sich selbst nichts Gutes tun. Sie schaden der kompletten Gesellschaft. Tja, und wenn man das System so ausnutzt, dann muss man sich nicht wundern, wenn das System vor die Hunde geht. Und genau das ist das Solidaritätsprinzip. Alle zahlen ein, alle haben etwas davon. Das Problem ist nur, wenn sich der reichere Teil der Bevölkerung daraus herausnimmt, wird es natürlich schwieriger für die anderen, über die Runden zu kommen. Und genau das hat die Bertelsmann-Studie letztes Jahr auch in Erfahrung gebracht. Es sind in erster Linie Menschen, wohlhabendere Menschen, die sich quasi aus dem Solidaritätsprinzip freikaufen. Tatsächlich ist es ja so, dass selbst der Ärmste von seinem Gehalt 14,6% Arbeitgeberanteil Arbeitnehmeranteil abgeben muss. Wenn jetzt aber die Reicheren sagen, hey, da machen wir nicht mit, dann fehlen diese 14,6% von ziemlich hohen, ziemlich großen Gehältern. Hinzu kommt die Beitragsbemessungsgrenze, die wohlhabendere Menschen automatisch schützt. Wer mehr als rund 4.800 Euro brutto im Monat verdient, muss diese 14,6 Prozent ja gar nicht mehr bezahlen, denn es gibt diese Beitragsbemessungsgrenze. Das bedeutet, man zahlt höchstens 385 Euro selbst in die Krankenkasse. Arbeitnehmeranteil. Das heißt, man kann auch 10.000 Euro im Monat verdienen und zahlt trotzdem nur 385 Euro in die Krankenkasse. Man kann eine Million verdienen im Monat, wenn man möchte und man zahlt trotzdem nur 385 Euro in die Krankenkasse. Da muss man sich dann natürlich nicht wundern, wenn nicht genügend Geld in der Kasse ist, wenn es da draußen Menschen gibt, die verdammt gut verdienen, deren Vermögen aber geschützt werden. Aber eigentlich funktioniert ja nur so das Solidaritätsprinzip. Wenn der allerärmste 14,6% Prozent berappen muss, dann sollte das bitte auch der reichste, der Millionär und Milliardär da draußen, auch der sollte 14,6 Prozent abgeben. Und dann müssten wir uns keine Gedanken um Corona machen, dann müssten wir uns keine Gedanken um Schulden machen, dann bräuchten wir keine zigtausend Zusatzversicherungen, die es mittlerweile gibt. Das alles bräuchten wir nicht, wenn das Solidaritätsprinzip richtig angewandt würde. Und noch ein kleiner zahlennachtrag ich habe ja gesagt, die Beitragsbemessungsgrenze greift bei ungefähr 4.800 Euro brutto im Monat. 16% der Menschen da draußen verdienen aber mehr. Das sind dann natürlich auch meist die Menschen, die sich privat versichern lassen. Aber genau die fehlen uns ja dann in diesem Solidaritätsprinzip, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die verabschieden sich aus dem Solidaritätsprinzip und machen im Prinzip unsere Gesellschaft kaputt. Gleichzeitig wird das vor allem in den USA gerne als Freiheit gesehen. Hey, ich möchte die Freiheit haben, ob ich mich gesetzlich versichere oder privat Krankenversichere. Dass diese Freiheit aber am Ende jemandem teuer zu stehen kommt, und das heißt den größten Teil der Gesellschaft, daran wird überhaupt nicht gedacht. Und das ist auch typisch für den Kapitalismus von heute. Es geht nur um mich, meine Gewinne, denn ich muss ja schließlich sehen, wo ich bleibe. Wenn das aber so weitergeht, wenn es dann beispielsweise auch immer mehr private Zusatzversicherungen gibt, immer mehr Menschen sagen, okay, gesetzliche Krankenversicherung will ich nicht, ich will in die private Krankenversicherung dann kriegen wir ein großes Problem. Denn dann wird natürlich immer mehr und mehr Geld in der gesetzlichen Krankenversicherung fehlen. Und das wird dann entsprechend von der Politik und von den Lobbyverbänden ausgenutzt. Die werden dann sagen, ja Moment, das ist ja kein gutes System, das funktioniert ja nicht so richtig, denn da fehlt ja ständig Geld und weil da ständig Geld fehlt, müssen wir natürlich auch die Beiträge erhöhen. Das will man aber natürlich auch nicht, also könnten wir ja sagen, gehen wir hin und wir bieten im Prinzip nur noch eine sogenannte Basis- oder Grundsicherung an, wo nur noch das Nötigste bezahlt wird vom Staat und den Rest sollte man bitte privat absichern. Und ich sage euch jetzt schon, wenn ihr weiterhin Parteien wie CDU, CSU und FDP und sowas wählt, dann könnt ihr euch verdammt sicher sein, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. Irgendwann wird man diese falschen Schlüsse ziehen, natürlich absichtlich, und dann sagen, ja, seht doch her, das Solidaritätsprinzip funktioniert nicht, wir brechen das komplett runter, machen nur noch Basisanforderungen rein und dann dürft ihr euch privat versichern. Dass sich die wohlhabenderen Menschen freikaufen aus diesem Solidaritätsprinzip, aus der gesetzlichen Krankenversicherung, kostet uns gesetzlich Krankenversicherte, und das hat die Bertelsmann Stiftung 2020 herausgefunden, rund 145 Euro pro Versicherten pro Jahr. Zusammengenommen zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber für die gesetzliche Krankenversicherung über 10 Milliarden Euro zu viel im Prinzip im Jahr, weil die anderen, die Wohlhabenderen, nicht mitversichert sind. Andere Berechnungen zeigen sogar, dass uns insgesamt, dadurch, dass andere sich privat versichern lassen können, insgesamt in der gesetzlichen Krankenversicherung bis zu 60 Milliarden Euro im Jahr durch die Lappen gehen. Gäbe es nur eine gesetzliche Krankenversicherung für alle, dann könnten wir problemlos die Beiträge senken und wir hätten trotzdem mehr Kohle bei den Krankenkassen. Das Solidaritätsprinzip würde dann auch wieder wunderbar funktionieren und wir bräuchten auch oft keine zusätzlichen idiotischen Versicherungen, keine privaten Zusatzversicherungen. Ich kann mich noch daran erinnern, das war so in den 90ern, ähm, da haben auch meine Eltern viel in Anspruch genommen, auch was die Zähne anbelangt, also zahnärztliche Behandlungen. Und da war noch vieles inklusive, was heute nicht mehr inklusive ist. Und da muss man sich auch fragen, wenn alle so einem erzählen, oh, wie toll der Kapitalismus ist und dass er Wohlstand fördert und dass alles immer besser wird, da muss man sich schon fragen, wie das sein kann, dass die Menschen immer mehr verdienen, immer mehr beispielsweise auch in diese Krankenkassen fließt, in die gesetzliche Krankenversicherung fließt und dann am Ende trotzdem weniger Leistung dabei rauskommt. Da kann doch irgendwas nicht stimmen, irgendwas funktioniert da nicht. Gut, ich habe schon in vielen anderen Videos erklärt, was da alles zusammenkommt, was da nicht funktioniert, dass Menschen schlecht bezahlt werden, dass sich bestimmte Kosten überproportional erhöhen, weil privatisiert wurde und so weiter. Aber wir sehen im Prinzip, wenn die Reicheren, wenn die Wohlhabenderen mit einzahlen würden und hätten wir nur eine gesetzliche Krankenversicherung, dann könnten wir uns wieder viel, viel mehr leisten und müssten nicht darüber nachdenken, was uns Corona noch alles kosten wird, müssen nicht darüber nachdenken, ob wir wieder einmal irgendwie 10 Euro Praxisgebühr oder sowas einführen wollen. Das brauchen wir dann alles nicht. Und wie eben in meinen Videos auch angesprochen, diese gleichen Probleme, immer wieder diese idiotische Privatisierung, das Ganze bricht uns am Ende das Genick. Dann fehlt natürlich Geld, beispielsweise eben auch in der Pflegeversicherung, das habe ich bereits auch angesprochen, beispielsweise in der Rente. Na klar, wenn nicht alle einzahlen, wie sollen dann die anderen davon profitieren? Wenn gerade die nicht einzahlen, die am meisten verdienen, ja wie soll dann das Solidaritäts? Prinzip funktionieren. Es kann dann natürlich nicht funktionieren, denn das ist doch der gesamte Witz dahinter, hinter diesem System, dass der Ärmste der Armen sein Anteil bezahlt, aber auch die Reichsten der Reichen. Und natürlich ist der Anteil enorm, wenn ein Reicher etwas abgeben muss. Aber deswegen muss man ihn nicht schützen mit einer Beitragsbemessungsgrenze beispielsweise, denn das ist ja immer das Argument. Man kann ja nicht dieses ganze Vermögen dann auf einmal wegnehmen. Tut man nicht, man nimmt halt sehr viel weg, weil dieser Mensch sehr viel verdient. Aber im Gegensatz zum Ärmsten der Armen muss sich dieser Mensch da oben nicht überlegen, ob er nächsten Monat die Miete noch zahlen kann und er muss sich auch keine Gedanken machen, ob seine Rente fürs Leben reicht. Deswegen sage ich, wir müssen diese private Krankenversicherung endlich abschaffen. Denn es kann ja nur noch schlimmer werden, irgendwann, wie gesagt, wenn ihr weiterhin CDU, CSU wählt, wenn ihr weiter diese Konservativen wählt, dann verspreche ich euch, dass sie zusammen mit den Lobbyverbänden irgendwann dafür sorgen werden, dass unsere gesetzliche Krankenversicherung nur noch zu einer Grund- oder Basisversicherung zusammengeschrumpft wird und wir uns dann wieder privat versichern lassen dürfen. Der Spaß wird kommen, obwohl wir ganz genau sehen, am Beispiel der USA, dass Kapitalismus, ein freier Markt in der Gesundheit, absolut nicht funktioniert. Das sehen wir heute schon hier. Das sehen wir heute schon hier an den Kliniken. Das sehen wir heute schon hier an den Pflegekräften. Die ganze Privatisierung hat so viel zerstört. Und jetzt ratet nochmal ganz kurz, wer dagegen ist, wer dagegen ist, die private Krankenversicherung abzuschaffen. Tada, die Bundesärztekammer. Warum? Ganz einfach. Weil Ärztinnen und Ärzte natürlich durch die privaten Krankenversicherungen profitieren. Sie können mehr abrechnen. Sie verdienen am Ende mehr. Das heißt aber nicht, dass sie am Hungertuch nagen würden, gäbe es nur noch eine gesetzliche Krankenversicherung. Und wir könnten sogar die Honorare für die Ärzte in der gesetzlichen erhöhen und hätten am Ende trotzdem noch mehr Kohle bei den gesetzlichen, wenn die Wohlhabenderen mit einzahlen würden. Das ist ja das ganz Verrückte. Wir könnten uns viel mehr leisten und es wäre trotzdem immer noch günstiger als jetzt. Also Leute, lasst euch nicht verarschen. Wir brauchen mehr Solidarität. Wir brauchen mehr Gemeinschaftsgedanken. Nicht immer nur, ja wo kann ich noch was sparen, wo kann ich noch Gewinne machen, wo kann ich noch was rausschlagen. Denn am Ende machen wir uns mit dieser Denke die komplette Gesellschaft kaputt. Und am Ende lachen sich natürlich die Superreichen und Reichen da draußen ins Fäustchen. Denn das sind dann die milliardenschweren Konzerne und die milliardenschweren Unternehmen, die euch das Geld aus der Tasche ziehen dürfen. Und jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu diesem System gesetzliche Krankenversicherung, private Krankenversicherung? Seid ihr vielleicht sogar privat krankenversichert, so wie ich es mal war? Und stört euch das gar nicht, dass darunter das Solidaritätsprinzip, dass darunter die Gesellschaft leidet? Oder sagt ihr auch, wie ich, im Prinzip muss die private Krankenversicherung abgeschafft werden? Wie immer sage ich an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.